Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Zuckerpopel. Diesmal kein Live-Video zur Abwechslung. Wir spielen weiter Pokémon Schwert. Momentan noch kein Live-Video, weil wir ohne DLC spielen und ich will nicht drin auf Live wechseln. Auch wenn ich unterdessen von den Recordings her so weit bin, wie ich es bin, weil ich ein paar Tage nichts hochgeladen habe. Wie auch immer, wir schauen uns mal kurz, kurz, kurz das Team an, denn ich habe immer gespielt. Ich habe das mitgenommen auf die Arbeit und alles. Mein ganzes Team sieht jetzt unterdessen so aus. Und ich denke, wir sind bereit für die Liga. Wo es jetzt auch gleich hingeht, sobald ich aufhöre, in die Box zu gehen. Ja, ich speichern eigentlich gar nicht nötig. Egal, also. Wir sind da, geheilt müsste ich eigentlich sein nach dem Training. Gestorben ist zum Glück nichts. Da bin ich recht froh, ehrlich gesagt. Weil nochmal war es zu viel mehr Kacke gewesen. Ah, nein. Da sind Attacken noch weg, weil ich alles auf 70 haben wollte. Okay, dann gebe ich kurz ein. Oh, dann machen wir das mal so. Ja, die Lotterie. Ja, das dachte ich mir. Schon. Äh, ich würde sagen, wir machen kurz die Cafés halt, weil Punkte. Oder? Nee, scheiß auf die Cafés jetzt gerade. Das einzige, was wir machen können hier in Score City, ist glaube ich ein Café, das recht hoch ist. Ja, okay, ich habe das Kaffee hier gemacht. <lacht> ja, es ist eine Zeit her, dass ich gespielt habe, jetzt unterdessen muss ich zugeben. Weil ich habe alles auf 70 gebracht und danach habe ich eine Pause gemacht. Wo ich denn? Nasenspray, wenn meine Nase wieder zu ist, wie immer. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall müsste hier müsste hier das Café sein. Letztes Mal waren wir ja am Stadion, aber mit ganz viel auf die Fresse bekommen und deswegen bin ich dann weg. Ja, hau wir rein. Jetzt mal schauen, wie hoch die Level hier sind. Ich habe das mal vergessen, wie viel Aiden hat. Ja, ich nehme das Ganze übrigens wieder mit Streamlabs auf. Ich bin da recht zufrieden mit. Okay, ja gut, das geht im Level. Ah, da trifft alle. Das ist doof. Gut. Wow, mein PC geht ja voll ab. Moment, ich muss noch kurz was machen. Du musst auf eine Endlosschlaufe gehen, damit... Mein hätte ja nicht ausgeht, was mega dumm klingt, aber es ist leider so. So, dann machen wir dasselbe nochmal. The Root. Ja, das teilt auch gut Damage aus, eigentlich. Oh, okay, aber der tankt, der tankt. Ja gut, er ist über 20 Level höher sollte eigentlich schon tanken <lacht> ja äh, ich glaube wenn diese folge rauskommt ist es schon vorbei ja, aber ich werde auf jeden fall am wochenende glaube ich quest und mystery dungeon schon mal weiter streamen oder so mal schauen eben seht jetzt auch eine spezialität Ne? jetzt muss ich kurz gucken ich weiß nicht was mit meinem pc los ist aber egal ähm. Wir müssen uns beim Score City Stadion anmelden, das ist ja hier. Boah, ich hoffe, dass uns nicht zu so viel abverreckt, ehrlich gesagt, im Stadion. Da hab ich ein bisschen Angst vor gerade. Klar, wir sind Level 70 jetzt, aber ich habe echt lange trainiert dafür, also ich habe mir echt Mühe gegeben. habe gefarmt. Du bist Challenge ja ja, ja, alle Orden überprüfen. Bitte gebt für den Kampfplatz und des Stadions, wenn ihr bereit seid. Und somit haben wir gar keine andere Wahl mehr. Wir müssen ins Finale. Soll ich mit Octillery öffnen? Das weiß ich noch nicht. Das ist eine gute Frage. Äh, das muss ich kurz überprüfen. Nein, ich will auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich will mein Team anschauen. Und ich muss mein Kopfhörer ein bisschen lauter machen, weil ich habe gerade echt nicht die Musik auf. Und Kopfhörer 6. Probieren wir das mal. Ah ja, ist ein bisschen besser. Scheiße, Octolet hat ja auf die Schnauze gekriegt, da noch ein Kaffee. Ähm, äh, äh, mit was fangen wir an? Äh, Screen war halt richtig gut zum Wipen, aber den will ich eigentlich das Backup haben. Wir können halt mit Octolet op openen und hoffen, dass es gut geht. <lacht> AP muss ich nicht gucken, jetzt denke ich. Ist okay. BX. Genau, ich habe ein paar... Äh, nicht viele Raids gemacht, ich habe drei Dynamax-Bonbons, die ich noch geben kann. Gehen wir mal Octodad, dass der ein bisschen höheres Dynamax-KP-Level hat. Der müsste jetzt Level 3 sein. Boah, der ist sogar höher. Irgendjemand hat 9 von 10, aber ich glaube, der ist tot. Ich glaube, das war Driftler. Also Drift-C, Billy. Okay, wir gehen rein. Also, wichtig hierbei ist, das Problem an dieser Liga ist, dass ich zwischendurch nicht auf meine Bank zugreifen kann. Aber, wir spielen ja Nuzlocke. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sagen soll, nur der Champ zählt. Oder, ob ich sagen soll, wir machen das gleich, dass wenn ein Pokémon stirbt, darf ich es nicht benutzen, auch wenn es geheilt wird. Ich bleibe bei dieser Regel, dass ich alles freilassen muss, was stirbt, in den ganzen Kämpfen. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du, für meinen Bruder zum Beispiel. Einfach nur, dass ihr das wisst, also wenn jetzt Mary Pokémon killt und es kriegt, wird geheilt, dann ist es trotzdem tot für mich. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Spikeford, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimmst es mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart aber herzlich nach Hause schicke. Das heißt für nächstes Mal, wenn ich ein Stream-Overlay mache, wenn ich das Ganze streame, wird es natürlich ein bisschen mehr in der Ecken und so. Das wird ein bisschen kleiner sein, ihr habt ein Overlay, wo ihr mein aktuelles Team seht und so. Äh, und dann, ja, dann sehe ich auch, wenn ich was tot habe. Aber jetzt momentan heißt, wenn Octodad sterben würde und er wird geheilt, ist Octodad tot. Keine Raid-Regel hier. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Ja, das befürchte ich eben auch, aber die ist echt scheiße, merke ich gerade. Wieso habe ich so viel gelevelt? 70 ist halt einfach das DLC-Level, merke ich gerade. Ich bin mega dumm. Also ein, eigentlich ist es gut. Klar, man kann jetzt die Challenge machen, man darf sich nicht überleveln, aber nee. Nee, scheiß drauf. Ich will nicht noch mehr verlieren. Also ganz ehrlich, tut mir leid, aber das ist so. Übrigens habe ich mich auch entschieden, wollt euch nicht, ja stimmt, dass Legendaries gespielt werden dürfen. Ich habe mir mega viel Gedanken gemacht. Legendaries dürfen gespielt werden. Wenn sie sterben, lasse ich sie nicht frei... Eigentlich hätte ich eh eine, gerne eine Ripbox gehabt, dass sie so ein Memory-Ding haben. Aber naja. Äh, es gibt keine Ripbox, aber ich lasse die Legendaries nicht alle frei. Denn. Die Kampftypen. Zwei Irokeks nochmal alles. Fuck off, ich. Guckemiki! Ich das Vieh kenne ich gar nicht auswendig leider. Äh, auf jeden Fall. Ähm, gerade die Regis, die werde ich zum Beispiel behalten. Ähm, wir werden aber alle Legendaries machen. Und ich werde alle Legendaries fangen. Das ist meine Mission eigentlich. So, Typschwächen von diesem Dude: Kampf und Flug doppelt, Fee vierfach. Kampf und Flug doppelt. Und Fee vierfach. Ich habe keinen. Ja, gut, ich habe Luftschnitt. Dann <lacht> ist denn der für den Typing. Ist der Unlichtkampf? Oder nur Unlicht? Unlichtkampf, doch, ich war richtig. Okay. War mir nicht sicher wegen der Typenabdeckung, weil ich habe mit dem nie was wirklich zu tun gehabt leider. Also mit Zurukex nicht. Ich genau das ist im Anime, die einzelnen Folgen, die man halt geschaut hat, so auf PRTL oder so, aber naja. Ja, ich gebe zu, mit überlevelt ist es ein bisschen einfach. Aber ich wollte mein Team nicht verlieren und ich. Ja. Ich war fair, ich habe wirklich geschaut, wenn was stirbt, dann fliegt's raus, aber mir ist nichts gestorben. Ich habe dafür Heiltränke und alles so blöde rumgeschmissen, die blöde. Teilweise Pokémon auf so 5kp runter und dann habe ich noch so einen Heapod. Guck mal kurz, ich glaube ich habe auch keine Recordings gemacht, die irgendwie was aussagen. Ne, das war Trials, was ich auch so sehen gemacht habe. Ne, das ist alles noch alt. Das müsste ich mal löschen endlich, die ganzen Namen. Ah ja stimmt, das war ein geiler Kampf, da habe ich gegen einen Kumpel gespielt. Ich habe gewonnen. Ninja hatte die Fähigkeit, dass er nur von sehr effektiven Attacken getroffen werden kann. Das Ding konnte gar nichts machen. Außer sechs Runden Durst fallen. War ganz lustig. Phantomkraft hat am Schutz geklärt, denn er kann Schutzschilden, aber Phantomkraft ignoriert Schutzschilde, weil es von hinten kommt und Schutzschilde vorne weg. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, wie logisch das ist, aber es ist halt so. Okay, neue Pokémon kenne ich auch nicht im Auswendig. Fuck off. Ja, man darf googeln. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Unlichtfee, Unlichtfee, Unlichtfee müsste. Giftstahl und Fee. Gift wusste ich. Stahl und Fee, finde ich cool. Giftstahl, Fee, habe ich Stahl. Ja, Flap Flap hat Stahl. Das, ist das Einzige, was ich machen kann. Ah ne, hier Matschbumme. Ja, wir lassen Flap Flap drin. Ich weiß, Reflex ist so unser MLP, aber. Ich werde übrigens jetzt, jetzt Pelipper Dynamax in diese Runde. <lacht> Denn sie hat noch zwei Pokémon. Und wir haben drei Runden Dynamax. Ah, oh, das ist das letzte. Ups, ich bin eine Runde zu weit hinten. Sie wird auch Dynamaxen. Aber wir sind schneller mit P Pelipper. Alright. Also. Meine Damen und Herren und sonstige Geschlechter, die ich nicht alle aufzählen kann. Weil ich ehrlich gesagt nicht gut genug dafür auskenne. Nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere. Ich kenne sie nur nicht auswendig. Wir legen los. Flap, flap, geht in Dynamax. Ulanga auch. Mein Bruder zwar, pfeift zwar drauf, doch um zu gewinnen, setze ich voll auf Giga-Dynamax. Giga-Dynamax. Das ist nicht Gigantamax auf Englisch. Das finde ich voll cool. Voll das männliche Teil. Ich finde die Form so... Ja, es gibt ein paar Pokémon, die ich einfach dämlich finde. Und deiner, also Max Steel Spike auf Englisch, Diener Stahlzacken reicht nicht für einen One-Hit. Oh shit. Das könnte böse kommen. Ich hoffe, da hat keine Steinattacke dabei. Äh, Elektro ist böse, Entschuldigung. Ich habe meine beste Attacke ausgebegibt, wenn ich sie gegen dich einsetzen kann. Ganswang. Oh, das ist, glaube ich, nächste Runde, ne? Ganswang ist Gena. Oder? doch Egal, Max Steel Spike und er ist tot, nicht ganz okay. Was ich auch noch machen werde ist, Season 8 hat angefangen, das heißt ich guck mal kurz nach, was das macht. Liga -Ganswang. Ähm. Ich würde wahrscheinlich irgendwann mal streamen, wie ich Season 8 spiele, weil ich äh, Endunados benutzen darf. Chattet das Ziel und versucht mit einer Chance von 50% den Effekt gannern beim Ziel. Je nach Typ vom Angriff ist es eine special oder physische Attacke. Also sogar da ist hier noch Amt gepasst, ist voll geil. Und die Stärke ist offensichtlich abhängig von der Stärke der Attacke. Ich mache gerade noch ein bisschen leiser, ich glaube, das ist immer noch laut. Okay, Mary ist tot. Kein Pokémon für mir ist gestorben, verloren. Aber immer verstehe ich jetzt besser, was euch zu einem so tollen Team macht. Meine Level. Genau, danke Mary. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team um mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nicht ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst ein Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit das Feld zu räumen. Bis dann. Bye bye. Okay, ich glaube aber, die Gegner werden jetzt jede Runde stärker. Hey Adi, wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie dann den Sieg gesehen haben. Okay. Ja, Hopp soll jetzt natürlich diese Charakterentwicklung haben, dass er gewinnt und so. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurückgibst, aber das Match von Hop endet sehr schnell, als erwartet. Er hat eine überwältigende Siegerung. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Seht ihr? Das meine ich. Hop ist plötzlich mega gut. Kann ich hier das Ranking an? Na? Okay. Jetzt schon Challenger Adi und Hop. What? Stimmt, es kamen ja nur vier Challenger durch. Hop hat einen weggeräumt, ich habe Mary weggeräumt. Den anderen kennen wir einfach gar nicht. Weil Bithys ist ja raus. Hop hat einfach so ein No-Name umgebracht. Also ja, umgebracht. Rausgeschmissen. Sollen wir Octodad tanken lassen oder soll ich mit Pierre gucken? Pierre hat einfach gar kein gutes Moveset hingekriegt. Der ist einfach so... Ha. Das langsam. 93 Init, 140, 121, 77, 135. Alter, Pierre hat einfach die schnellste Init von allen. Okay, wir bleiben aber bei Octodad, weil Octodad kann recht gut tanken und trotzdem Damage austeilen. Ich würde sagen... Wir speichern. falls irgendwas passiert. Ich bin eigentlich viel zu spät. Ich hätte vor dem Turnier speichern sollen. Aber dann hätte ich mir Galage hier alleine durchrennen müssen. Das war unmöglich. Ja, hätte sein können, dass die Naslog an diesem Stell, an diesem Punkt scheitert. Aber ich bin komplett überlevelt. Ich muss zugeben, ich habe das komplett falsch eingeschätzt. Das war mein Fehler. Aber ich bin nicht unglücklich damit. Und ich habe das alles. Ich habe wirklich meine Switch mitgenommen. Ich habe in der Mittagspause gespielt. Ich habe im Heimweg gespielt zur Arbeit. Äh, von der Arbeit. Ich habe auf dem Hinweg zur Arbeit gespielt, so um 6 Uhr morgens im Zug, so voll verpennt, ich Pokémon und Level. 5 Uhr abends, ich fahre nach Hause, Zug, müde, bin am, bin am leveln, komme nach Hause, Switch wieder laden, am Fernseher teilweise, auf dem PC, YouTube angeschaltet, auf der Switch weiter weitergelevelt. Ja, war was los. Also, damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Damals vor... Okay, ist jetzt auch eine Zeit her, weil ich Pausen gemacht habe, mal sind es so drei Tage oder so. Diesen Schuh habe ich hier mit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Pokémon Trainer, hopp fordert dich heraus. Okay, ich muss kurz was anderes machen. Mich stört das Logo unten da links langsam. Ja. Okay, und wir haben Zwollock. Wenn er Flauschigkeit hat, sind Feuerattacken super geil gegen den und alles andere, was physisch ist, macht halben Schaden. Kenne ich zufällig, weil ich das auf Costroso spiele. Äh, ich gehe trotzdem in den Stab. Wasser rein. Ah, oh, der boostet seine Defense. Das interessiert mich aber gar nicht, da ich einen Spezialangriff gezündet habe. Pack you, hop. <lacht> Watteschild war so die beste Attacke mit Altaria, weil Steinhofen so, ne? Ja, okay, ich bin vielleicht ein bisschen gut. Ich habe kurz meinen Controller umgesetzt. Die Tasten wieder A drucken. Brizigl. Ja, das hört schon was. Es tut mir leid. Ich mag Hobbs Musik eigentlich. Ich, ich finde, es Generation 8 hat super Soundtracks drin. Aber. Das ist kein Finalkampf-Sound. Es tut mir mega leid, aber das ist kein Finalkampf-Sound. 60 hätte locker gereicht. Ich wusste, dass du auf effektive Treffer aus bist. Ja, wo ist denn Fokus-Dash? fokus gut Schützt vor One-Hit-K.O.S. Kennen Pokémon wie Brokkolos zum Beispiel als Fähigkeit haben. Okay, ich habe keinen Kampftypen. Aber ich könnte ihm jetzt wasser vielleicht Burn, dass er ruhig ist. Ich hoffe, der Burn sitzt dann. mal ganz kurz was, Moment. Vielleicht ist die Soundqualität zu rein? Ja, theoretisch könnte ich jetzt maxen Maxen, aber ich will sie da wasser normal landen wegen dem. Okay, nee, das geht gar nicht. Okay, Relaxo so tankt böse, aber macht keinen Damage. Ich habe meinen Pizzao, also meinen Relaxo, habe ich immer, weil Relaxo voll cool ist. Äh, und im pizzao raum ist er halt mega lustig. Und ich bin halt mega happy mit Costoso. Er kann mit 60, kann er Tanks outspeeden, also mit 60 Init. Kann aber gleichzeitig steinhaken Ne, ich bleib beim Äh, Kann aber gleichzeitig mit einem 60 Init auch recht gut in pizzao raum teams gegen schnelle Pokémon spielen. Costoso ist mein so almighty pokémon das ich immer benutze, weil... Dynamax, Offensivweste und ähm, Flauschigkeit. Ich sehe schon cool aus. Mein Hauptcharakter in, also in meinem Schwert in meinem Shield run sieht aus sieht ziemlich genau gleich aus. Ich glaube ich habe dem auch die selbe Nummer gegeben. Ja, nicht mal. kleiner! Oh, das ist schnell. Ich weiß gar nicht, ob er noch irgendeinen vielen Wahlschwall drauf hat. Ich habe den halt benutzt zum Trainieren, weil alles ein One-Hit ist wild, wenn ich, das, wenn ich schneller bin meistens. Und ich habe gegen Costoso gespielt. Das war teilweise ganz schön knapp, weil Costoso tankt die blöde halt. Ich wusste, dass ein top Genesung kommt. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Dynamax nicht gewastet. Das letzte Pokémon, weil jetzt habe ich je nachdem Probleme damit. Aber es sieht so aus, ja. Scheiße. Egal, kann ich noch was mit regen? Grasfeld wäre auch geil, dann heilen sich meine Viecher, aber er halt auch. Ich mach Regen, weil Regen stärkt Siedewasser. Komm, ich mach das mal so. Angebereis, ist, glaube ich. Dass ich verwirrt bin. Okay. Was war denn das hier? Ne? Verhöhner war das. Ich hab's gar mit Verhöhner verwässert. Okay. Ja, aber Regen im Allgemeinen kann man brauchen. Aber keine Dinerwall dabei. Also deiner Schutzschild. Liberlo. ah oh, gut, okay. Da bin ich mit Regen schon mal. Ich und in der Klemme nix das. So ein Sieg mit dem Rücken zu Wand zählt dafür gleich doppelt. Liberlo. Stimmt, sein Starter, da war ja was. Aber mal, ist er nur mit 5? Hopp. Bist du Flachpfeife mit 5 in die Liga-Finale gekommen? Sieh dir was hast du verdient. Lass all die Wünsche raus, die in diesem Wunschstern stecken. Zeit für Max. So oh, cool ne? Wind. Okay, das heißt, seine Init wird noch höher, das ist kein Problem. Er ist eh schneller als ich. Damit kann ich leben tatsächlich. Aber ich bin verwirrt, das habe ich vergessen. Aber er frisst ihn und das ist ein One-Hit. Alter! Okay, das ist nice. Weißt du, ich habe mir so am Anfang, als ich so, ja, das ist 70, ich hoffe, das reicht, ich hoffe, das stirbt nächsten. So. Alles ist 50, ich bin voll dumm. Ich hab das voll vergessen. Vielen Dank, Adi. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Weil, ja, in der Story halt, die weitergehenden DLCs ist es halt alles 60, 65 bis 70, auch der Endboss in DLC 2 ist 70. Oder 80 sogar. Ne, ich glaube 70. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander, gegeneinander um den Sieg gekämpft. Ich habe random Personen nicht getroffen. Aber nur die allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist. Adi! Nicht. Ich weiß, Sanja meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen? Ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Adi, mein Glückwunsch an dich, Octillery und dein ganzes Team. Du bist jetzt voll arrogant, ne? Okay, also. Aber wir wissen natürlich, das war nicht alles Pokémon. Okay, Adi, was für ein bewegender Kampf. Wir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Zählt euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf abgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Diesen Ka dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen warmen Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer was bruder Danke, Hopp. Hey, super, Hopp. Zum Glück haben wir dich. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Adi. Genau, Adi. Jetzt geht es erst richtig los. Ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal im Hotel, im, im, etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken, Hopp. Kommt, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gern machen. Aber wer, du willst wieder einen x-beliebigen Schuppen. Ich will was ordentlich essen. Was ordentliches Essen. Okay. Adi, Challenger Adi, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie der Weizerteli und der Champ der Gala-Region. dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne aus deinen Rivalen bezeichnen kann? Ich kann es noch nicht ganz glauben. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Er war ein starker Gegner. Von, von mir aus, Mame. Ah, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter und... Denkst du, dass ist eine Chance, den Titel zu gewinnen? Natürlich. Jetzt reicht aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Adi ah, ist total groggy. Halt die Fresse. <lacht> Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delium verabredet. Also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, das Prom Prom Promiert man sich nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich lese nicht alles vor, aber Main-Story mache ich ein bisschen jetzt mal. So spät ist es sonst nie am Musst du jetzt einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie, dass du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre es nützlicher gewesen. Erzähl mir was Neues, ich mache wirklich so einen Delion klar? Außerdem muss ich von, von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs äußerste achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Was den Champ geht, der ist im Rose Tower gegangen. Wie ist das denn? Keine Ahnung warum, aber ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness. Könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Adi und ich haben leider kein blassen Schema, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht immer an euch den kleinen Finger? Wollte ich gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich Euch noch der Start des finale verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statt mir Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Vielen Dank, jetzt wird rangeklotzt. Ich hasse Wort. Ich hasse das Wort ranklotzen. Yo, wie sieht mein Team aus? Mein Champ-Team. Richtig bastet. Okay, ich mag das. Doch, irgendwann kommt einfach so Galafschi. Alter, ist verdammt schnell. Ja, genau dieselbe. Okay, da hat ein Init Boost, aber genau dieselbe Init wie Rayfax dachte das voll lang also kamal eigentlich weiß äh, voll langsam nein falsche taste ich wollte plus drücken was ist denn jetzt schon wieder los ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen adi timiales ist der offizielle Fanclub von adi mary wir brauchen auch deine Hilfe Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familie Banden, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Ist der zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Molot-Raid zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen ablagen muss, solange er sich im Rose Tower auffällt. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Ligapersonals anvertrauen. Euch ist sicher nicht gegangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Wann ihr erkennt, welches Mitglied das Liga den Liga-Personals Schlüssel hat, müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin normaler der Tann und versucht nur mich rauszufinden. Okay. Problem. Müssen wir die jagen. Ja, Team Yell hilft mir natürlich, weil die komplett useless sind. Ich suche die Gegner vor dem Stadion ab. Bahnhofsplatz, von mir aus gehen wir zum Bahnhofsplatz. Eine schwarze Sonnenbrille aufgehabt. Der hat eine gelbe hier, wenn ich das richtig sehe. Letztes Mal habe ich einfach alle gebettelt. Wow. Nein, das war nicht. Will von Makrokosmos. Makrokosmos ist eine gute yu Okay, Spaß beiseite. Ähm. Jetzt wird's interessant. Also, nee, eigentlich nicht, weil ich eh überlevelt bin. Ich habe zu viel Zeit investiert. Ich habe mein Nasslog ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich hab's halt legitim. Ah, nice, jetzt plus 2 endet. Da halt trainieren und jetzt sind sie halt so stark. Und ja, ich habe eine lange Pause gemacht. Halt doof. Aber ich wollte halt weiterspielen, deswegen habe ich weitergespielt. Und ich habe ein Smetbo bekommen in dem Raid. Das habe ich rübergetauscht, weil das 5 von 6 Werten hat. Mach mal den Boottypen am Brunnen noch fertig. Oh, das... Ist ähm. So, das ist ein böser Liga-Angestellter. Dann ist es halt trotzdem derselbe Dude mit der Brille. Ich dachte, der hat eine andere Brille auf. Die Makrokosmos Typen haben einen Stahlbruch. Ach egal, wir bleiben bei Octolet noch. Los, Adi. Los geht's. Mein Defense zum 2 höher. Nice. Weil der so viel Schaden machen wird. Okay, er ist schneller, what the fuck? Ich finde ist recht schnell. Ich hätte noch einen Zug, von jemandem bekommen, 6 DV, äh Noch Level 1 müsste ich noch machen, aber. bald vor Season 7 und vor in Season 7 war dann halt, halt verboten. Und dann habe ich an einem Turnier mitgemacht, so ein Fun-Turnier von jemandem. Äh, der hat dann, gesagt, ein Legendary speziell und da habe ich, also zwei Legendaries, da habe ich Endynalos und Lugia gezüchtet. Endynalos habe ich danach benutzt, Lugia nicht. Aber Endynalos war halt einfach mega gut. Und jetzt in Season 8 darf man ja auch ein Pokémon nutzen. Ach, und ja, Endynalos, it is. <lacht> Und das würde ich eigentlich vielleicht sogar streamen, halt wirklich, dass ich da ein paar Turnier äh, so mitmache. Also nebenbei ein bisschen. Würde ich halt nicht riesig kommentieren, also so. Ein bisschen halt quatschen. Ja, der Pflanzentyp holt es halt leider raus. Stahl ist ja neutral und Pflanze macht es dann weak. Leider. Setzt dich durch, ja, Mary. Danke, du bist die beste Mary. Okay, ein Plus 2 auf Attack hat vorhin 1 Hit gereicht. Der Plus 2 ist mal 1,5 oder mal 2 sogar. Eben ganz komischen Rechner, aber irgendwie ist das mega viel Damage. Aber Genauigkeit berechnet sich anders als alle anderen Statuswerte. Deswegen komme ich da teilweise nicht ganz mit, was jetzt wie ich wird. Bodenstahl halt. Ja und jetzt? Ja, gesagt, der verpisst sich jetzt in die Monorail. Ja. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Adi. Das muss gefeiert werden, am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Meine Lieder würden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meinen schönen, simplen Lieder. Ist das nicht Nest? Gibt er etwa gerade hier ein Straßekonzert? Du meinst vor denen ein Bahnhofskonzert? Egal, komm, lass uns näher rangehen. Wäre auch ein cooles Pokémon eigentlich, aber die Typenverteilung ist kacke. Macht halt das Sinn, dass es äh, unlicht ist. Ich habe den Schlüssel. Jetzt können wir jetzt mit der Monorail zum Rose Tower fahren. Ah, die Hop, na los, macht schon. Das ist eure Chance. Macht was drauf. Aus. Ja, ich cool aus. Ä <lacht> ähm, ja. Nice. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht komme ich noch drauf. Da wäre mir der Rose Tower. Joch, dieser Kasten muss sein, Mann. Die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Genau, wegen den Zickzacks. Ich komme gleich durch. Team Yell und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage, hast du eine Idee, Adi? Gehen wir schon mal vor. Bin dabei. Je schneller wir Delion da rausholen, desto besser. Du bist schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, oder? Dank dir haben wir es bisher geschafft, Adi. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe hier einfach nicht ab, dass sie nur mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champion Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Die Monorail klingt so nach Dead Space für mich. Meine Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie in Spikeford. Nur eine Zugabe noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleibe hier bei meinem Bruder, damit er keine Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns Hilfe. Hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Adi. Jo, jo. Genau, Zickzacks. Äh, der Typ ist eigentlich voll cool, Unlicht. Es war obvious, dass er Unlicht wird mit diesem Design. Aber vorher war es normal. Das war ganz cool, weil normal nur Kampf, was Schwäche hat. Unlicht hat Kampf. Das heißt, das Zickzack hat jetzt einfach eine vierfach Schwäche auf Kampf. Du gibst ihm einen Faustschlangen. Das Ding liegt hundertprozentig weil Vierfach Damage. Das ist nicht defensiv gebaut. Das ist ein Init-Attacker. Der hat nicht so viel Defens. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Deiner maximieren. Und an der Spitze, wenn es auf einer Energiequelle draufsteht. Egal. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich Sagen und Schreiben 100 Stockwerke. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringe gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört, die Anweisung kommt von Olivia, so also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. Yo. Boom. Scheiße, das alles Flinch-Attacken, hm? aber du, ah, Ich glaube das war das einzige, wenn ich es richtig gesehen habe. Wo finden wir ihn? Oder leuchtet so voll. Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält an der Spitze des Gebäudes auf. Vielleicht sind wir am Ziel. durch Bruder, hat es Ja, als ob das so einfach wird. Natürlich gehen wir ab das wird nicht so einfach, glaub mir. Rose. Sieht sogar fast aus wie Rose, die Buchstaben. Sieht auf Ebene 10. Ich ganz schön weit nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir an? Wir sind doch noch gar nicht an der Spitze. Wir sind auf Ebene 10, ich habe mir gezählt. Jetzt heißt ja der Arena Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnehmer. Wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr Ärger gemacht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirma, die ich, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Aufzug wurde von einer dieser Firmen gebaut. Marco Cosmos Construction. Er ist groß und stabil genug, um deinen Pokémon-Kämpfer auszutragen. Ich mag die eigentlich voll vom Design her, aber naja. Mona und Joel. Ich glaube, Mona hat ein Problem mit der Hand. Ja, es ist ja kacke wegen Zwollock, aber theoretisch könnte ich mit The Root einfach Dampf als spammen. Wegen Stahl. Aber ich glaube, ich kann jetzt eh nicht mehr auswechseln. was keine EP. Ja, okay, die haben ein Pokémon, mega schwer. Sonst haben wir halt auch kein schlechtes Pokémon, aber... Okay. okay. Es bleibt auch nichts anderes übrig, als euch durchzulassen. Ich muss euch an euch bitten, nicht den Liga-Präsidenten bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug im Tower besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Da dies unter normalen, unständlichen Risiken mit sich bringen würde, werden als Schutzmaßnahme diese Lichtwände erzeugt. Mit wärmsten Empfehlungen von Makrokosmos Construction. Okay. Na toll, wie es aussieht kann das Personal Den Anzug einfach so von außen anhalten Dabei wollten wir doch so schnell wie möglich nach oben Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen Ich mache sie schnell wieder fit Also es haben wir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Bin gespannt, ob sie wirklich 100 Ebenen gemacht haben Ich glaube nämlich nicht Seht ihr, wir sind nämlich auf der Hälfte, von wegen 100 Stockwerke. Wenn man jetzt sagen würde, zwischen den Gates sind noch jeweils zwei, ist noch jeweils ein Stockwerk drin, das man nur mit der Treppe erreicht, dann wären wir jetzt bei 40. Aber ja, der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch, wir befinden sich auf der 150 Meter Marke. Das Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherung, also Marco Cosmos Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Karl und Georgia. Georgia. Georgia. Georgia. Keine Ahnung, Georgia. Irgendwie ist das Klingt zu so voll rausgewitzt. Georgia. Klick, klack. Ich glaube, ich klick, klack. Die, die Endentwicklung ist Klick, die Klack, aber ich hatte einen. Hyperstrahl gegen Flunkie, was so auf 5 Damage. Ein Crit. Natürlich, er und bekommt Paralyse. Alter, der hat einen Lack. Unglaublich. Gear Change ist Init Boost. Ich glaube, Init und Attack, wenn ich es richtig habe. Genau, Init plus 2, Attack plus 1. Okay, da war ich gar nicht mal so schlecht dran. Klickdiskus ist richtig gemein. Das hat mich vorhin schon Pokémon gekostet. Ich weiß nicht mehr welches. Aber irgendeins wurde getötet, deswegen. Weil es halt ein Double-Hit-Attack ist. Ah, fast ein level Niemals besser, aber das, das kennen wir doch schon. Legt man 100 Marschrocken nebeneinander, gibt es eine Strecke von 150 Metern. Ist Marschrocken 1,5 Meter groß? Okay. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Ja, doof, ne? Also, wenn man sagt, das ist ein Stockwerk, das 1 eins, dann haben jetzt 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dann wären wir jetzt bei 60. Aber ich glaube eher, dass die Stockwerke einfach groß sind. Aber man sieht es ja nicht. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfallt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellte von Makrocosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Ja, Makrocosmos hat einfach einmal alles. Jodie und Nate. Ja, Stalus wird easy. Den Flundleg ist auch Boden. Ey, aber das sind Level 49. Schon zwei Level höher als in der Liga. Ich kann mir vorstellen, dass die Pokémon von... Äh... Deleon recht gut sind im Level. Ich hab 60 im Kopf eigentlich. Ich kann mich aber auch komplett täuschen halt. Ähm. Ach egal. Nice. War das nicht eine 90er-Genauigkeit? Okay, 90 ist halt 10% Chance, aber... euch bloß ein ihr könnt zum Ligapräsidenten vordringen. Dafür müsst ihr erst an ihr vorbei. Und das ist völlig unmöglich. Das Stack Stockwerk von Ligapräsident Rose befindet sich an der Spitze des Rose Towers, weil er ja an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Logisch. Danke. Jetzt kann es nicht mehr was sein. Bloß nicht schlapp machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe 51 Stockwerke gesehen. Aber es macht halt null Sinn. Wir kommen auf den Stockwerk des Liga-Präsidentens. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist also euch tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Adi. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Yo. Rel okay, die trifft voll durch. Nein. Nein. Nein. Nein. Nee. Vergiss dein Axt. Äh, scheiß Abgangspunkt, ne? Ich kenn Frustilie. Kackvieh. <lacht> scheiße, ich liebe auf The Root, ehrlich gesagt. Nix ich gegen the route, aber ich brauche nicht. Tut mir leid, ich will keinen Abgangspunkt vor kastieren. kassieren. Ich weiß nicht, ob das nur im PvP gespielt wird. Aber es kann sein, dass sie das auch hat. Na, du traust dich ja was. Wie kannst du nur mein Pokémon verletzen? Seht ihr, ohne Brand wäre das jetzt ein One-Hit gewesen. Aber naja. Okay, ich habe sonst Angst gehabt. <lacht> Milotic. Ja, ich muss raus. Äh, nehmen dem Scream. Bei Milotic kann ich es nicht riskieren, drin zu bleiben mit einem Bodentyp. Der brennt. Overdrive müssen One-Hit sein. Nice. Am Vierer. Boden müssen one-hit werden. Bartholomäus macht das mal. Ich habe mit dem noch nicht einmal gekämpft. Ich habe den halt passiv gelevelt. Ich habe auch einen PvP am Vierer mit Lifehaube, das ist voll gut. Oh ja, alles Giftpflanze. Mach Dina Hagel. Dann Hagel stattdessen statt ans du. Okay, Octoder kriegt dem Damage, aber egal. Deiner Frost war es, genau, nicht deine Hagel. You go girl! Ich glaube Octoder ist ein Mann, deswegen habe ich ihn Dad genannt. Aber da was. Egal, ist trotzdem mein Girl. Ah ne, so habe ich. Ja, an die Pflanzenschwäche habe ich nicht gedacht natürlich. Weil ich gut bin. Ich bin ein toller Trainer. Das ist mein letztes Pokémon. Echt? Ich drehe gleich durch. Ein Vorteil hat es, die Pokémon nicht so wie bei Megas zum Beispiel oder bei. Doch bei Megas. Äh, Mega-Pokémon haben den Typen verändert teilweise von Pokémon. Möchtest du das Großartiges sehen? Giga-Dynamax auf dem Rose Tower. Hast du meinen giga Octillery gesehen? Ja. Weil Megas haben te teilweise halt einen Typ bekommen, einen Typ gewechselt oder sowas. Glurak wurde ja zu einem Drachen, ich glaube Flugdrache statt Flugfeuer. Ein Glurak von beiden. Proto, Grodon und Primal Kyogre haben halt einen Typen dazu gekriegt. oder Zumindest Proto Grodon wurde noch Feuer statt Boden, wurde Bodenfeuer. Ich glaube Grodon hat auch statt Wasser noch was Wasser plus gekriegt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da waren halt die Mega-Typen auch recht gut, eigentlich. Bei Groden war es halt einfach ein Typ... äh, doch, bei Groden war es ein Typ dazu. Aber bei eh, also gar nicht. Mega unfair. Eine Attacke von vor ihrem Image gewechselt. hier gestanden. Nicht Poison. Ja. Heavy Poison wahrscheinlich. Also Toxin? Ah ne, nicht mal. Ich dachte toxin effekt Das wäre noch ein bisschen besser gewesen, ehrlich gesagt. Wenn ich legitim, da Toxin drauf zu haben. Statt ein normales Gift. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Nee, ich, ich... Wie gesagt, ich hab's ja schon von Anfang an gesagt. Ich glaube nicht, dass Rose böse war, Olivia auch nicht. Sie haben nur die falschen Motive. Wie ist das möglich? Wie könnt ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Adi. Wie hast du, wie du deinem alle, reallis trägst und knefe Ist echt der Wahnsinn. Schottet einfach alles mit Siedewasser. Aber ist okay. Hopp. Ja, mach dann. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für die Liga-Präsidenten zu treffen. Aber Delion, ich habe es dir jetzt schon hundertmal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champs solltest wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, so gut, was sie sagen.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 Es tut mir wirklich leid, dass ich so viel Ärger wegen mir hattest, Top. Weißt du? Manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Lust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest in die Geschichte. Du magst dich damit zufrieden zu geben, in die Geschichte Galas einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Am Abend des nächsten Tages... Es ist soweit. Und? Hast du dich doch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Du bist da, die richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, tun sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Nibon und ich zeigen ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der pokémon League folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat. Und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hat sie diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann dich beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Hm. Nun gut, klingt, das könnten wir vertrauen, Adi. Jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Ja, bring mich hin, bitte. Ja. Gut, dann lass uns gleich loslegen. Wir speichern und nächste Folge. Geht's so um weiter. Bisschen weniger als eine Stunde jetzt, aber ist okay. Wir speichern. wo so kurz, ob so mein Team geheilt ist. Das wäre noch cool. Octillery hat ein bisschen Damage gekriegt. Ne, der ist voll. Das finde ich ganz schnieke. Super. Der hat auch ein geiles Wesen bekommen für sein Moveset. Das ist genial. Ganz Octillery ist super. Defensiv ist fuck. sein Attack ist mega nice, sein Special Attack noch besser wegen dem Wesen. Normalerweise würde er ein bisschen mehr physisch gehen. Der hier ist halt ein bisschen schade, der ist schnell, aber kacke, star schwach, also er ist stark, aber sein Defense, also der Defense Wert ist unglaublich. Plus noch offensiv weißt du dann. Äh, aber sein Angriff ist halt leider gesenkt wegen dem Wesen. Der ist neutral, neutral ist immer gut, sein, sein Skill ist einfach scheiße, seine Ability. Ähm. Sind Defense ist nice. Ja, Vorordnung ist nicht gut. Adlerauge ist nice. Angriff brauche ich nicht. Wesen ein bisschen für den Arsch. Neutral ist immer gut. Sage ich nochmal. Und seine beiden Angriffe sind recht hoch. Das ist eigentlich ganz cool. Von daher kann ich halt auch ein Next Strike und so spielen. Der hat gut einen Angriff zugelegt. Muss ich zugeben. Aber ja. Wir bänden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Cheerio!